Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Wir machen weiter mit unserer Reihe Vorstellung der Froschkönige. Heute ist Frau Irene Elbers zu Gast bei mir, Gründungsmitglied, Gremiumsmitglied und unsere langjährige Schatzmeisterin. Frau Elbers und ich möchten Ihnen so ein bisschen die Anfänge Beleuchten von den Froschkönigen. Das heißt, es war nicht ganz so einfach, aber das werden Sie im nachfolgenden Film schon hören und sehen. Hallo Frau Elbers, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Frau Vandenberg. Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen unsere ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen aufklären, wie denn die Froschkönige so angefangen haben. Erzählen Sie doch mal, wie Sie das empfunden haben. Ja, wir, wir haben uns zusammengesetzt und wollten was für Kinder tun. Mhm. Und dann äh, die armen Kinder, die haben überhaupt gar keine Lobby. Und äh, da haben wir uns überlegt, ob wir für die für arme Kinder nicht was machen können. Die zu unterstützen mhm. genau. und äh, ja dann äh, war das Thema erstmal vorgegeben und jetzt wie das Ganze anpacken. Ja, und man darf nicht vergessen, dass vor 14 Jahren äh, arme Kinder und Kinderarmut überhaupt kein Thema war. Ne? Die Leute haben gesagt, in Düsseldorf gibt es keine Armut. Nö, Kinderarmut, das gibt es ganz unmöglich. Ja. So also eine reiche Stadt wie wir, ne? Reiches, reiches Land, reiche Stadt ja. und dann arme Kinder. Nö. Genau. Ja, und dann haben wir elf Mitglieder gesucht, also elf Gleichgesinnte sozusagen. <lacht> und äh, haben uns gegründet mit den ganzen Formalien, die so dazu gehören. Und dann sind wir beide losgelaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, galt erstmal Räumlichkeiten zu suchen. Äh, wo packen wir das Ganze an und wo, wo, von wo aus wird das Ganze überhaupt gestartet? Mhm. Und dann äh, haben Sie, glaube ich, äh, den Raum in, in Mersenburger Weg gefunden. Ja genau, da bin ich morgens dran vorbeigefahren und habe gesehen, dass da ein Ladenlokal äh, frei wird. Und wir wollten ganz bewusst ein Ladenlokal haben, weil ähm, die Betroffenen einfach reinmarschieren konnten und nicht groß sich schämen mussten, weil ähm, man hätte ja auch was kaufen können in dem Ladenlokal. Man kommt ja nicht unbedingt um Hilfe zu bitten. Das war ja unser Ansatz, Ladenlokal. Sonst hätte man ja auch eine Brottage irgendwo nehmen können. Ja, und auch, dass man mit dem Kinderwagen auch einfach. Ja, genau. Ja. Da waren zwar noch zwei Stufen, aber die waren Kinderwagen zu überwinden. Ja, das äh, war das kein hat, Problem. Das hat ja. funktioniert. Ja, ja. ja und ähm, das war eben die Überlegung. Ne? Und um Gelder zu akquirieren, wir brauchten ja Geld, ne? nicht nur äh, den Verein gründen, sondern wir mussten ja auch sehen, das war Geldrandschaften, um Projekte zu machen, ne? ähm, hatten wir ähm, den... Nachteil oder ja, wie man es nennen will, ähm, dass meine Schwester und ich ein, ein Familienhaus von unseren Eltern geerbt haben. Und ähm, die ganzen Stirrümchen und das alle, was da so <lacht> im Keller, Speicher und überall rumstand. Und ich hatte ja damals geerbt von meinen Tanten auch so Stirrümchen. Und dann haben wir angefangen und vielmehr sie, ne? viel Arme, mussten da katalogisieren? Viel, viel Kleinkram. Ich kam morgens zu Frau Vandenburg <lacht> und Frau Vanburg hat einen sehr, sehr großen Tisch. Ja. Und dieser Tisch, der war morgens voll. Dicht voll gedrängt. Da hat gerade noch der Laptop drauf gepasst, mhm. damit ich dann da schreiben konnte. Und dann habe ich eine schöne Excel-Liste da produziert ja. und dann alles schön nummeriert mit äh, mit Produkten und äh, Frau fanburg hat fotografiert. Gemessen. <lacht> gemessen und, und, und mir diktiert, ja. wie die Maße sind und, und dann äh, und ja, in eBay eingestellt. In das gute, schöne Wohnzimmer wurden dann große Regale eingebaut, damit wir unsere ganzen Sachen ja. dann auch lagern konnten. Ja. Denn äh, das waren Jahrhunderte von äh, die und äh, genau, Sachen, die man braucht oder auch nicht braucht. Genau dreieinhalbtausend Stück, Frau Evers. Dreieinhalbtausend? Ja. Mäschen ja. ja. und Deckeldöschen und Tässchen und Tellerchen. und ja. Messerchen und Gäbchen. <lacht> ja, genau. Und das gab natürlich dann eine endlose Zahl und wie viel es im Endeffekt war, das weiß ich schon gar nicht mehr. Hm. Und äh, das war schon äh, eine stattliche Anzahl und das richtig schön verpackt, damit man es auch verschicken ja. kann in Knackfolie und, und äh, mit wie viel rollen, so Klebeband haben wir da verbraucht ja. und das war schon ein tolles Spiel ja das wohl war mhm. abends wenn ich nach Hause gegangen bin war der Tisch leer da war nur die äh, Platte war zu sehen und am nächsten Morgen war das wieder voll, ja, war der Tisch wieder du war voll, da ja. musste das Ganze wieder von vorne anfangen. Ja, ja. ja. Und wie, wie oft haben wir den Tisch dann voll und leer gehabt? Ja, weiß Keine ich nicht. Ahnung, ja. aber bei 3.000 Stück, da kann man sich vorstellen, dass das schon eine, eine Weile war. Ja, dauert. aber das war ja dann unser Startkapital für den Verein. Ja, mhm. ja. ja. Musste ja irgendwo Geld her, ne? Und... Äh ja, und... Von Sachen, wo man meinte, die bringen viel Geld, die haben nichts gebracht. Richtig. Und andere, wo wir meinten, oh, das bringt ja gar nichts. Ja. Da war aber erstaunt, was, das dann, was wir damit ja. erzielen konnten. Ja, ja. Ja. Das waren Spielchen. Das wir haben da ja auch Ahnung ohne Ende. Keine. Genau, und wir haben uns überraschen lassen. Ja, ja ne? genau, wir haben uns einfach überraschen lassen, ja. Naja, es war ja auch jeder Cent war wichtig. Ne? Ja, klar. Ja, ja. ja und äh, die ganzen Sachen aus dem Elternhaus äh, von meiner Schwester und mir, wir haben äh, haben wir dann auf dem Mösenburgcher Weg verkauft und so eine Art Trödelladen. Alle Frauen war es vertrödelt. Ja. Ja. Hm. Und ähm, dadurch, dass wir äh, in Düsseldorf keine große Resonanz kriegten von wegen Armut, äh, sind wir in so ein Armutsforum gegangen im Internet und haben nach Familien geguckt. Und ähm, da hatten wir eine Familie dann gefunden und äh, das war dann unser erstes Projekt da äh, hier aus Düsseldorf eine Familie, komischerweise, ähm, die äh, im Internet zu finden war und ähm, die haben von uns äh, Matratzen bekommen. Können Sie sich noch erinnern? Ja, ja, Dass ja. die beiden Jungs äh, auf so verschimmelten Matratzen ja, gelegen mh. haben und wir dann äh, die Matratzen da besorgt haben und äh, ja. ja. Ja und der, der Herr Legner hat noch die, die Räume noch gesäubert, weil, weil ja der ganze Raum war ja, ja, war ja verschimmelt. Ja, ja. Ja. Und um das, um den neuen Matratzen hm. da wieder wieder hinlegen zu können. Ja. Ja. Aber Betten hatten die dann auch noch nicht. Oder? Ähm, Bettgestelle hatten die. ja ja. Ach, die kamen dann in die Bettgestelle. Ja, die hatten aber keine Lattenroste, so war das. Und wir hatten dann das, Lattenroste ja, das und das Matratzen. Das, ja. ne? Und deswegen lagen die Matratzen ja auf der Erde. Ne? Ja. Ja. Hm. Das war unser erstes Projekt damals. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ja, ja und ähm, vielleicht ähm, erzählen wir den Zuschauerinnen und Zuschauern auch mal, wie denn äh, die Namensfindung überhaupt zustande kam mit dem Froschkönig, weil das war ja auch von Anfang an nicht klar. Nein, mit der Namensgebung, da waren Sie dann äh, gefragt, beziehungsweise haben Sie sich gemeldet. Ja, Erzählen Sie mal, was, ja, ja, genau. was dahinter steckte. Also ich, ähm, äh, das ist eigentlich äh, kurz erzählt, ähm, ich bin bei meinen Großeltern groß geworden und äh, die haben so eine große Küche gehabt. Und äh, auf dieser riesen Eckbank und Holzbank, die da in der Küche stand, hatte der Großvater für seine sieben Kinder Märchen ausgesägt und bemalt. Mhm. Und als ich in diese Familie kam, hat er mich rechts neben sich unter den Froschkönig gesetzt. Und deswegen fand ich Froschkönig einfach schön, weil der Froschkönig mich persönlich so mein ganzes Leben schon ein bisschen begleitet hat. Ne? Ja, ja. ja. Und nicht, weil es ein Märchen war oder weil irgendwelche Dinge mit dem Froschkönig verbunden sind, sondern es war meine reine persönliche Geschichte, wenn man so will. Ja. Da mag ja jeder selber reinlegen, was er mag. Ja, genau. Ja, und dann äh, ging das Ganze ja weiter. mit dem. Äh, dann haben wir unser zweites Projekt gehabt, und zwar eine Stimmbildung von einem Mädchen und dann ging uns das Geld aus. Und, und dann das erste Mal, dass wir die Mitglieder bitten mussten, in den Hut zu werfen. Na? Dadurch, dass wir keine Mitgliederbeiträge äh, erheben, ja. äh, hatten wir gar keine, keine feste Einnahmequelle. Ja, genau. Und dann äh, war es wirklich, lange der Verein existiert, haben wir das einmal gemacht, dass wir die Mitglieder gebeten haben, was äh, zu zahlen, damit wir unsere Forderungen oder Schulden, wie soll man sagen, ja. wir sind hier eine Forderung eingegangen, Schuld eingegangen, die auch einzulösen. Ja, genau. Und das Versprechen sozusagen. Ja. Ja. Mhm. ja, ja, das erinnere ich mich noch. Und wir sind auch ganz stolz, dass es nie wieder passiert ist. Nein, nein. Ja. Mhm. Danach kann man da immer noch genug Spenden so zusammengekriegt. Mhm. Ja. ja, genau. Ja, und dann äh, äh, ging es eigentlich ja so langsam aber stetig bergauf mit dem Verein, ne? das, äh, das hat gedauert, ja und äh, dann äh, im 2012 habe äh, ich einen Herzinfarkt gekriegt und wir mussten überlegen, hören wir auf, machen wir weiter, konnten aber mittlerweile unsere vielen Familien, die wir hatten, nicht im Stich lassen und haben reduziert von der Zeit und von der Größe, das heißt also vom Ladenlokal her, sind umgezogen in 2012 hier auf die Bruchstraße, wo wir jetzt immer noch sind. Aber da konnten wir uns leisten, den, den Trödelverkauf das zu lassen, denn, Aufzugeben, äh, ja. denn äh, das Interesse war auch nicht mehr da. Wir haben dann oft einen ganzen Tag für einen Euro gestanden. Mhm. Jetzt, wir mussten immer zu zweit stehen, weil der ganz, Die Räumlichkeiten ging dann so um die Ecke, dass man das nicht überblicken konnte, wenn man nur alleine da war. Mhm. Und zwei Leute für, für einen Euro, das waren mal ein bisschen viel. Ja, und dann haben wir einfach den ganzen Trödel alles aufgegeben. Die Zeit war auch einfach nicht mehr. Es ne? hat sich verändert gehabt. Ja, und dann sind wir auf die Bruchstraße. Und ja, ähm, ja da fühlen wir uns sehr wohl. Und von dem Moment ging es bergauf. Denn da hatte Frau Fannburg auch Zeit, sich um die Internetseite zu kümmern mhm. und, äh, und das ist heutzutage das A und O ja. und äh, ohne das äh, lief es nicht mehr. Ja. Und äh, in der, in der, im Mäusenbucher Weg, da waren keine Räumlichkeiten gegeben, wir mussten immer im Trodelladen sein, weil dann Kunden kamen und dann mussten wir da parat stehen. Und dann war nichts mit äh, Internetseite einrichten. Nein, das, das kostet äh, so viel Zeit und das kann man nicht so, äh, so, so abends und nachts machen. Nein, und man kann es auch nicht, wenn Kunden im Laden sind, die Internetseite offen haben und äh, eventuelle Daten oder so. Das ging gar nicht. Ne? Nein. Ja, nein. ja. Das war hier dann natürlich alles schon viel besser. Ne? Mhm. Ja, und. Ähm, Natürlich, aufgrund dessen, dass wir hier auf die Bruchstraße gezogen sind, war ja vieles einfacher. Wir sind ja in eine Einkaufsstraße gezogen sozusagen. Und ähm, wir haben ja ähm, in unseren Anfängen die Lebensmittel selber eingekauft, teilweise mit fünf, sechs äh, Einkaufswagen gleichzeitig. Und dann sind wir äh, zu mir nach Hause und äh, da kam dieser große Tisch wieder in Einsatz und da wurde dann nach Familien sortiert, wurde verpackt und verschickt. Ne? Und dann, als wir hier waren und alle Geschäfte vor der Nase haben, kamen sie ins Spiel und sind mit den Familien immer einkaufen gegangen. Ja, sind wir einkaufen gegangen und die haben sich dann die Karren schön vollgepackt, die Einkaufswagen. Das mussten die aber auch und, erst lernen, äh, ne? Ja, und dann. Äh, auch gezielt auszusuchen und nicht einfach nur zu greifen und zu greifen, sondern auch, äh, bei manchen habe ich dann gesagt, hier ein bisschen halt und äh, nicht so aus dem Vollen, aber äh, das, das Wichtigste und Nötigste, das wurde dann doch gekauft. Ja, ja. Und der Job war ihrer. Ne? Sie sind immer gerne mit den Familien gegangen und ja, ja. Ne? nicht nur äh, des Einkaufens wegen, sondern auch um die Nähe. Um, um die die Familien besser kennenzulernen. Ja, genau. Und mit ihnen dann auch schon äh, zu erzählen und äh, auf einem ganz äh, legeren äh, Tonfall. Und äh, weil die haben ja zuerst immer ein bisschen Scheu vor uns gehabt. Ja. Mhm. Und dann äh, muss man erstmal immer so die Scheu und die Angst nehmen, dass wir, ihnen, dass wir sie nicht fressen, sondern dass wir ihnen was Gutes tun wollen. Und diese Überwindung, erst hierher zu kommen, äh, wenn die, die haben sich ja überwunden und dann jetzt anzunehmen, dass sie was geschenkt kriegen mhm. und, äh, ja, und dann, dass sie nachher mal ein bisschen mehr haben wollten, das ist dann erst später gewesen. Ne? Ja. Aber äh, mit diesem äh, gemeinsamen Einkauf, dann äh, lernt man ja doch auch schon ein bisschen mehr von den Familien kennen, wenn sie dann so ihre Vorlieben und dann was die Kinder dann gerne mögen, die mhm. haben dann schon mal was extra bekommen und äh, das war immer eine, eine schöne Sache. Ja, und das Eis war direkt gebrochen. Ja klar, ne? klar. So. Und genauso äh, war es ja auch, wir beide äh, sind ja immer die Familien gefahren. Ne? Ja, wir haben die ja besucht und die... Äh, ja, durch ganz Deutschland. Das, das, ja. Wir haben eine und, große Tour durch den Osten gemacht. Ja. <lacht> Bei Eis und Schnee. <lacht> Eis und Schnee und Nebel. Und, und, ja. ja. Stundenlange Stau auf der Autobahn, Chemnitz. Ne? Und dann mitten in der Nacht am Hotel ankommen ne? und dann, dann sehen, ja. dass man ins Zimmer kommt. Ja, ja. Ja, ja, das. <lacht> Ja, ja, das waren schon, ähm, aber wir haben zehn Familien damals äh, auf einer Tour äh, durch den Osten Deutschlands besucht. Wir waren wir vier Tage unterwegs, ja, ne? ja, ja, genau, waren wir vier Tage unterwegs, haben alles genau geplant gehabt, ja. Wir sind praktisch äh, die weiteste Strecke hochgefahren und dann so etappenweise runter. Ja, wieder zurück. Ja, ja und über Bayern im Grunde dann, äh, über Hof, dann wieder zurück dann nach wieder Hause. Richtung ja, Westen. Ja. Ja. Wir waren ja fast bis äh, äh, ganz hinter, hinter Dresden noch, das ging schon da auf die äh, tschechische Grenze, weil das ist ja tschechisch, ja, Tschechien. Ja. ja, also ja wir haben, waren wir dann östlich mh, vorgedrungen. Mh. Ja, ja und uns. das haben wir also regelmäßig, also jetzt nicht im Osten Deutschlands waren wir nur zwei, dreimal, ja. aber äh, ansonsten äh, sind wir regelmäßig, Familien besuchen gegangen und durch Corona jetzt leider eben nicht mehr. Ne? Wir ja. waren mittendrin, haben die ja. Familien besucht und, ja. und waren schon angemeldet und dann auf einmal, nein, geht ja, nicht, mehr. Ging nicht Ja, genau. mhm. ja äh, das hat auch äh, viel Vertrauen gebracht, ne? unsere Besuche, so dass äh, die Familien uns auch besser kennenlernten. Das ne? ist Vertrauen auf Gegenseite. Mhm. Der, äh, Einseitig äh, darf sowas gar nicht sein. Und so, wenn man äh, dann auch die Räumlichkeiten kennt, mhm. dann weiß man auch schon viel eher, wo dann wirklich der Bedarf ist mhm. und wo was gebraucht wird. Und, äh, und dann war das immer so, dass die Frau Vanburg mit den Familien, mit den Eltern gesprochen hat. Und ich habe mich da mit den Kindern beschäftigt und habe dann die, die Eltern, die Erwachsenengespräche. Dann äh, freigehalten von, von störenden Kindern. Ja, genau, <lacht> haben immer mit den Kindern äh, im Kinderzimmer. Ich habe mich dann im Kinderzimmer gemacht, ja. damit die ja. Kinder nicht spielt. Ja, ja, das äh, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Da ja. Ja. Ja, ja. war ich schon immer sehr dankbar für. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, und ähm, diese Familienbesuche äh, möchten wir eigentlich auch weiterhin machen, sobald Corona wieder äh, etwas so gelockert Sobald es ist. Wieder, wieder geht. Ja, ja, ja. ja und äh, erwähnen möchten wir natürlich auch ganz äh, dringend, dass wir Ehrenamtliche arbeiten, ne? dass ja, äh, ja, ja. wir hier ähm, über Spenden uns finanzieren ausschließlich und ähm, auch ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. Ja, ne? ja. ja. Ähm, ja. und ähm, ich denke, es gibt noch ganz viel zu erzählen, aber ähm, das würde ein abendfüllendes Programm oder in Serie müsste das gehen. Ähm, diese ganzen Anekdotchen, die wir so erlebt haben. Und ähm, ja. Und um auch noch mal auf die Bruchstraße zu kommen, wir haben ja den Trödel aufgeben müssen und kriegen aber trotzdem ganz viele gebrauchte Dinge und auch neue Dinge geschenkt. Die Spender rufen an und fragen, könnt ihr dies gebrauchen, könnt ihr jenes gebrauchen? Und da wir aber nur ein kleines Ladenlokal haben von 23 Quadratmetern, sagen wir immer, Einmal im Jahr haben wir dieses internationale Straßenfest von Flingern. <lacht> ja, es heißt so oh ja. und das findet auf der Bruchstraße statt, und zwar genau bei uns vorm Laden. Und dann haben wir immer zehn Meter Bürgersteig, wo wir dann zugunsten ähm, des Vereins die Sachen verkaufen dürfen. Unter anderem natürlich seit Jahren mit Ihnen, Frau Elbers, und äh, mit äh, ganz eifrigen Helfern noch zusätzlich. Einigen ehrenamtlichen Mitgliedern. Ja, genau. Und ähm, die liebe Conny, unser Mitglied, ist äh, auch immer dabei mit Spaß und Freude und seit einigen Jahren auch Mütter und Väter, die wir ähm, begünstigen praktisch, ne? die wir unterstützen ja. und die kommen und helfen und sind da mit großer Freude dabei. Ne? Und teilweise gute Verkaufsgenies. <lacht> Ja, soll ich was loswerden? Die also. Los die also <lacht> Marktschreier. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die bringen uns viel Geld in die Kasse. Da ne? kommt da, ja, richtig also was rein. Engagiert, wie sie sind. Ne? Ja, ja. Ja, ja. ja. ja ähm, und dann, ähm, wenn man sich mal so das Archiv hier anguckt, äh, was wir hier liegen haben, äh, da sind natürlich einige Sachen drin, die einem wieder ins Gedächtnis kommen, wenn man es sich anguckt, ne? Ja, das ist ja schon eine ganze Weile her, das ist ja schon... 2008. Das war 2008, ja. Ja, 2008 habe ich angefangen hier mit dem Archiv. Hier, gucken Sie mal, 2009, den Bus, der damals... Ähm, da war die Rückfront da, ja, mit unserem Verein. Ja, genau. Da hatten wir einen Spender für, der uns ähm, den Bus da gespendet hat. Also, dieses Jahr Reklame für, für gespendet Jahr. hat. Ja. Ja. Mhm. ja ja, das war damals. Und dann hier auch mit unserem Froschkönig, ja. den wir auch so überall auf unseren von ja. überall haben. Ja. Na, da möchten wir auch äh, unseren Herrn Gosa erwähnen, der den Froschkönig designt und auch erfunden hat. Also es ist unser eigener Froschkönig und nicht irgendein Frosch. Kein, kein geklauter, kein geklauter. Nee. ja genau. Mhm. Ja. ja, und äh, ja, da kann man natürlich äh, in Erinnerungen schwelgen hier. Unser erster Infostand, Ach, ja. das Hohe Straßenfest damals, ja. Unser erster Preis, den wir gekriegt haben, der Bürgerpreis. Im Jahre 2008 haben wir den schon gekriegt. Oh, da war der, war gerade da, ja. Da, ja, da haben wir gerade gegründet gehabt, im Grunde, ja, ja, waren ja. wir ein Jahr äh, da bestand der Verein ein Jahr. Ja, wir haben ein Jahr, also wir haben Ende April 2007, April 2007. Aber richtig mit dem im Laden angefangen, aber dann äh, ja. Ende 2007. Ja. Ja. Mhm. ja, und dann schon dritten Preis, ne? Ja, Damit unser Garagentrödel, bei uns zu Hause in der Garage, ja. unsere erste Zeitung. Ach, ja. Ach, wissen Sie, Frau Elber, es gibt zehn solche Mappen mittlerweile. Zehn haben Sie schon. Ja, oh, zehn ja. solche Mappen. Da waren Sie auch fleißig. <lacht> ja, nicht nur das. Hier, unser Trödel. Wir waren ja in der Anfangszeit ähm, jedes Wochenende äh, ja. auf dem Trödelmarkt an der Messe oben. Dem, ja, da müssen wir schon unheimlich früh schon da erscheinen. Ne? Ja, bei Wind und Wetter. Ne? Da stehen Sie. Ja. Mhm. Ja, Dartturniere zu unseren Gunsten. Also es sind viele Dinge, die, man, die wir schon gemacht haben und äh, ja, wir freuen uns, dass es den Verein gibt und ähm, wir freuen uns über äh, jede Spende und wir freuen uns über die Menschen, die im Verein sind, die mithelfen, die Gründungsmitglieder und und die Familie, die man uns da aufreutet. Unsere Familien. Familie genau. und die Kinder. Ja. Denn wenn man dann sieht, wie das ankommt, wie die, wenn die Kinder dann strahlen, wenn die dann ja. sich so freuen. Dann hm. weiß man also, da hat man alle Mühe, das ist das hat sich auf jeden Fall, lohnt sich In immer, jedem Falle, immer. in jedem Falle. Und wir haben ja auch ein ganz spezielles Konzept, was so kaum einer hat, dass wir unsere Kinder und Familien begleiten, bis dass die Kinder 18 sind und auch darüber hinaus, wenn sie in der Lehre oder also, Abitur machen und studieren wollen. wenn sie ja, also dann die Weit weiterführend, ja. Äh, ja, die sind ein bisschen berufswertig sind. Ja, genau. Das nicht die nächste Hartz IV-Generation, das ist uns wichtig. Das war das dass, Ziel. Dass wir das schaffen, mhm. die aus dem Milieu rauszukriegen. Ja. ja. Und das haben wir ja auch äh, mit vielen schon geschafft. Ne? Ja, Viele ja. unserer Familien äh, haben uns ja auch verlassen, eben aufgrund, äh, dass die Kinder 18 waren oder eben äh, sie die Lehre beendet oder Studium beendet haben. Ne? Ja, ja. Und wir können mit Fug und Recht sagen, dass alle unsere Kinder, die uns verlassen haben, keine Hartz-IV-Kinder geworden sind. Alle in Lohn und Prozent. Ja, ja. Mhm. ja, das war Sinn und Zweck der Übung, ne? Allerdings. Unser Ziel, ja, sind wir angetreten und wir versuchen das mit den Familien, die wir jetzt betreuen, auch, dass sie Kinder aber ich weiß, dass die Lara ähm, eine Ausbildung geschafft hat und die zweite Ausbildung da drauf setzt, um mehr zu erreichen, um eine Führungsposition zu kriegen. Dass die Michaela ihre Ausbildung gemacht hat und eine zweite Ausbildung schon ähm, und, äh, in Festanstellung ist. Also ich denke, dass wir es gut haben mit unseren Kindern. Oh ja, oh ja. Ja. Und wir haben immer nur eine feststehende Anzahl von Familien, die wir unterstützen, ja. damit wir das auch durchziehen können. Richtig. Man weiß ja nie, wie viele Mittel, finanzielle Mittel uns in der Zukunft zustehen und zur Verfügung stehen. Dann ist es schon besser, wenn man eine begrenzte Zahl der Kinder, die ja. man da unterstützt, und dass man weiß, dass man das auch durchziehen kann. Ja, genau. Wir müssen die Versprechen, die wir geben, auch halten. Ja. Ne? ja das ist uns auch ganz wichtig. Ne? Ja. Und ähm, wenn wir sagen, wir helfen euch, bis dass die Kinder 18 sind, ähm, dann müssen wir da auch zustehen. Ne? Mhm. Ja, und wir suchen uns die Familien ja auch mit, ähm, mit Vorsicht aus. Die müssen Bedürftigkeitsnachweis äh, haben und es muss halt eben alles passen und alles stimmen. Ne? Sie sind auch schon reingelegt worden, aber welcher Verein nicht. Ach ja. Das aber ist die waren dann schnell wieder weg. Also ja, das ist, äh, natürlich. Ja. Das geht dann ja nicht weiter. Menschen, die nur abgreifen möchten, gibt es überall. Ja, ne? ja, Und das mussten auch wir lernen. Ne? Ja. Ja, ja. Ja, Frau Elbers, ich denke, dass wir unseren Mitgliedern oder Zuschauern vielmehr ein bisschen erzählt haben und wie das so ist. Vielleicht ist es für die ja genauso spannend wie für uns. Ja, ja. ja. Ich freue mich, dass Sie heute da waren und ich freue mich, dass ja. Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ja, gerne. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben und... Ich möchte aber noch einen großen Dank an Frau Elvers loswerden, die 14 Jahre an meiner Seite die Treue gehalten hat, dem Verein und mir. Und äh, sie steht auch weiterhin zur Verfügung für besondere Anlässe. Vielen Dank, Irene Elvers. Sie waren eine große Stütze. So, und jetzt bitte vergessen Sie nicht, liken Sie uns, teilen Sie uns und abonnieren Sie uns. Und schön wäre es, spenden Sie für unsere Familien. Vielen Dank. Tschüss.